Lido, heute mal äh, warum sieht das so klein aus ne? und so dunkel ich habe meinen Touchscreen-Monitor mal nach Hochkant gestellt habe ich mal ausprobiert ob das so geht und ich so geht ne? dann habe ich mal das äh, Ubuntu-Phone mit dem entsprechenden Emulator mal wieder getestet ähm, gab es eine schöne Seite von einem Web-Update beim Ausprobieren habe ich festgestellt der Google Chrome Browser auf dem Touchscreen ist äh, ja bewegbar mit den Händen, ne? also ihr wisst, was ich meine, die komische Bewegung, die man sonst auch so gewohnt ist, ne? so, seht ihr, was ich meine, ne? das ist äh, interessant, also wie gesagt, dann habe ich diesen, diesen Fold-Emulator mal wieder getestet, den hatte ich vor einiger Zeit schon mal so gezeigt, ja? also wie gesagt, hier auf dem Touchscreen, wunderbar, ähm, und jetzt suche ich mal wieder die Seite, install Ubuntu Touch in... Ubuntu 1404. Ja, also ich bin unter Ubuntu 1404 und habe diese Anleitung mal wieder so ein bisschen gefolgt. Jetzt kann ich da oben mal wieder runterwischen. Jawohl. Aber schon. Ubuntu Emulator. ran, Ubuntu Touch. Und, äh, das Ubuntu Phone simuliert äh, bei mir hier auf dem Bildschirm. Falls ihr da mal ein Passwort braucht. Nutzername ist Bablet und Passwort ist viermal die 0 und dann da da sollte es gehen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier so ein bisschen am Spiel und habe Ubuntu 14 und mal hochkant. Da ja, ja. dachte ich das wäre vielleicht mal ganz interessant für euch. Äh, Geht oder aber. Insbesondere schön sind die Terminalmeldungen mal komplett zu sehen in. Äh, ja, ja, ihr seht, was ich meine, ne? man, man sieht das komplette Terminal, ja? das ist doch ganz nett, äh, ganz interessant, weil hochkant den Bildschirm ne? geht hier mit dem Bildschirm, den ich habe und das entsprechende Fablet äh, sollte sich demnächst auch mal äh, aktualisieren, also hier hat das mit den Icons funktioniert und da, ja, hurra, Nein, deshalb muss ich jetzt so viel Blödsinn reden, geht auch, ne? geht auch, das Ubuntu Phone simuliert. Äh, wichtig ist, äh, wie gesagt, die Paketquellen des Fablet Teams zu nehmen. Weil, sonst hat man nämlich eine schleichend langsame AMD, nein nicht AMD, ARM Prozessor Version am Laufen. Ne, die brauchen wir, ja, wir nicht. Gut. Interpassphase ist 4x0, die muss ich jetzt auf 1, 2, 3, ja, damit die Zahlen kommen und dann äh, 0. das passt mir Geh mal die 0 und enter und dann sehen wir auf dem desktop ich drehe jetzt mal die kamera vorsichtig nicht dass er hier schön windig wird ich drehe es mal ganz vorsichtig also wie gesagt <lacht> so sieht das dann aus äh, man kann natürlich das ding jetzt auch hoch und runter rollen kann das auch benutzen, hoffentlich, Es also geht jetzt natürlich in der Simulation ein bisschen langsamer als im wirklichen Leben und wenn ich da schon mal auf dem Browser irgendwann mal war, natürlich natürlich mal Verlauf, könntet mir den anschauen oder so ähnliche Sachen machen. Google kommt und auch dort, ich weiß nicht, ist das Ding zoombar, ne? zoombar wäre also die Tablet Verkehrslage, da war ich. Ah ja, gut. Google will Account von mir. Na, will ich nicht. Will ich nicht. Äh, zumindest will ich den hier nicht öffentlich eingeben. Hm? Verlauf teilen. Ähm, jetzt müsste ich eigentlich da wieder drauf können, um wieder drauf zu kommen. Das ist manchmal so ein bisschen tricky hier unter der Version. Von oben nach unten wischen. Geht. Die Uhrzeit. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen warten. Ne? Also wie gesagt, ich bin hier unterm AMD -Fan. ist Trotzdem die Simulation noch trotzdem ein bisschen langsam, aber schneller als im arm modus schneller Modus, Ich bin so schon Still. Ladezustand. So, und da sind wir wieder geheim. Jetzt ging das wieder. So, und hier sind wir dann auf den Dingen. Hier. Scopes äh, Ubuntu Store müsste man einen Ubuntu Account haben. Ja, einen Ubuntu Account, damit man sich da einloggen kann. Ein Ubuntu One Account äh, habe ich schon mal gemacht auf einem anderen PC. Das geht. So, our favorite games, äh, alle. Meinetwegen, jetzt gucken wir mal. Mais gesucht, also Whatsapp haben wir nicht, dann braucht gar nicht nachsuchen, gibt es nicht. Zum Zeitpunkt dieses Videos nicht Games, wollen sie alle sehen. Was gibt es für Spiele? Nur Blödsinn. Nein. Im Moment gibt es hier nur Schrottel-Spielchen. Soldiers habe ich schon mal gezeigt, funktioniert. Alle Anzeigen sehen wir dann hier nicht. Irgendwie kann man auch das Display dann so rüberwischen, dass das so ja, aussieht wie mehrere Dinger. Funktioniert jetzt bei mir manchmal nicht. Äh, was für mehrere Dinger? Ja, dass die Fenster sich so überlappen. Äh, hier in der Simulation manchmal noch ziemlich langsam buggy. Aber ist gut. Ne? Wie gesagt, hier auf dem hochgang gedrehten Display kann man so ein bisschen simulieren. Ich habe jetzt noch keine Funktion gefunden das Phone zu maximieren. Und da habe ich erst gedacht, dann mache ich das mal ganz groß. War aber irgendwie nicht so ganz. Also hier, wie gesagt, alles noch so ein bisschen buggy und es dauert alles ein bisschen gut. Sollte hier für den ersten Eindruck reichen. Ich drehe euch mal wieder auf den Kopf. Ja, drehe Also wie gesagt, unter Web WebUpdate mal gucken. Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das im Ubuntu Phone, falls ihr Bedarf habt, mal simulieren. Ansonsten unter Ubuntu 14.04 einfach mal zum Beispiel den Google Chrome Browser testen bei Web Updates zu gucken.